Mit dabei habe ich natürlich immer am Wochenende mein Schuppezeug, darf nie fehlen. Ganz klar Trense, Arbeitstrense, Turniertrense. Für zwei Pferde ist natürlich nicht so groß hier. Diverse Gamaschen, alles was dazugehört. Arbeitsgamaschen und natürlich das Wichtigste, mein Sattel. Ohne dem wäre es sehr unangenehm, das ganze Wochenende zu reiten. Wir stehen ja auch im Bankgeschäft für Fairness, für Spitzenleistungen. Und da ist der Sport natürlich der Spitzensport für uns ein tolles Thema. Und Reitsport hier in Berlin mit unserem Hauptsitz heute natürlich ein tolles Event für uns. Ich glaube, wenn man sieht, die Ränge sind voll. Das Wetter hat mitgespielt. Es war ein wunderschönes Event, Fairness, ein toller Sport in Summe gelungen.